Vielen Dank auch von unserer Seite. Herzlich willkommen zur Beschaffungskonferenz und in diesem Falle spezifisch zum Thema Beschaffungsmarktanalyse trotz Vorbefassungsproblematik. Ich hoffe, dass wir den Werbespot nicht zu sehr wieder ausbremsen mit den rechtlichen Bedingungen, die wir leider auch mit berücksichtigen müssen. Hier einen kurzen Ablauf zu den Themen, die wir gerne beleuchten möchten. Zuerst möchten wir darauf eingehen, wie wichtig eben der vorgelagerte Prozess ist und dann spezifisch auf das Instrument des RFI eingehen. Danach werden wir ein bisschen ausführen, wie wir herausfinden konnten, weshalb eben so oft darauf verzichtet wird in der Praxis. Und Stefanie Bucher wird uns dann die rechtlichen Aspekte näher bringen und uns ein bisschen helfen, uns im Dschungel der Gesetzlichkeiten zurechtzufinden. Am Schluss werden wir gerne unsere Handlungsempfehlungen abgeben und auch in der anschließenden Diskussion gerne von Ihnen hören, was Ihre Erfahrungen sind zum Thema RFI. Ich durfte im Rahmen meiner CAS-Arbeit ähm, qualitative Interviews führen und dort wurde eigentlich einheitlich von allen Interviewpartnern gesagt, dass der vorgelagerte Prozess im ganzen Beschaffungsprozess mit Abstand der wichtigste ist, dass man dort eben Zeit investieren soll, um alle diese Daten herausfinden zu können und dann eben das Beschaffungsdesign von Beginn an richtig aufsetzen es hilft natürlich auch, um das richtige Verfahren zu bestimmen, auch für die ähm, TCO Kostenschätzung, dass man dann weiß in welchem Verfahren befindet befind man sich, ist man über oder unter dem Schwellenwert, dann auch ist das überhaupt machbar, was man beschaffen möchte. Gibt es das schon auf dem Markt? Dann den Make-or-Buy-Entscheid und dass man eben die Kriterien so ansetzen kann, dass der Markt weder zu sehr eingeschränkt wird noch zu offen ist. Oder wenn man merkt, dass es sehr viele Anbieter in einem Bereich gibt, dass man sich dann vielleicht auch für ein selektives Verfahren entsprechend entscheiden kann. Welche Daten darin abgefragt werden, haben wir schon gehört. Darum werden wir uns hier etwas kürzer halten. Ähm, eben von den unterschiedlichen Instrumenten, die es gibt, werden wir uns heute auf den RFI konzentrieren, was aber nicht heißt, dass das die Möglichkeit ist, die wir am meisten empfehlen. Am besten ist natürlich immer, wenn das Know-how intern ist und auch ein Wissensaustausch zwischen den ausschreibenden Stellen stattfindet. Kurz zur Definition, was ein RFI ist oder jetzt aus unserer Sicht, was wir darunter verstehen, weil der Prozess ist ja nicht besonders standardisiert. Ähm, als Request for Information versteht man eben eine offene Anfrage, die auch einem breiten Anbieterkreis gestellt wird, über technische und finanzielle Informationen, die dann eben hilft, dass man dieses Marktverständnis hat, um das korrekte Beschaffungsdesign oder die richtige Ausschreibung zu machen. Hier auch eine kleine Abgrenzung, eben RFIs werden auch in der Privatwirtschaft durchgeführt und wir werden uns heute auf das öffentliche Beschaffungswesen konzentrieren und verstehen auch darunter, dass man möglich eine Publikation auf SIMAP macht, damit alle Anbietenden die Möglichkeit haben, dort ihre Angaben einzugeben. Wann wird ein RFI empfohlen und wann eben nicht? Von den Daten her deckt sich das wiederum mit dem, was Herr Hefliger vorher gesagt hat. Das sind eigentlich so die Daten, die man in einem RFI abfragen kann oder auch sonst in einer Marktanalyse. Was wir nicht empfehlen, ist ein RFI zu starten, wenn man nicht weiß, was man beschaffen möchte. Weil dann stellt man ziemlich sicher nicht die richtigen Fragen, bekommt auch nicht die Antworten, die dann zielführend sind, sondern eher irreführend oder ja nichts aussagend. Und deshalb ist es sicher wichtig, vorher den Bedarf zu klären. Auch bei standardisierten und wenig komplexen Beschaffungen sehen wir den Aufwand nicht in einem Verhältnis zum einen RFI-Durchführen. Im Interview gab es auch ein Zitat, das da lautete, eine Voranalyse erscheint dann sinnvoll, wenn sie adäquat zum Beschaffungsgegenstand ist. Und ich denke, das trifft es sehr gut. Jetzt haben wir eben gehört, wie wichtig der vorgelagerte Prozess ist. Und in der Praxis erleben wir es aber, dass eben oftmals keine Voranalyse durchgeführt wird, was auch oftmals begründet ist, weil das Know-how vorhanden ist. Aber oftmals wird eben auch darauf verzichtet, weil man wirklich keine Zeit dafür hat. Wir erhalten oftmals Anfragen, wo es heißt ja in drei bis vier Monaten muss der Zuschlag erfolgen. Und dann ist klar, dass man nicht viel Zeit in eine Voranalyse investieren kann, sondern dass man schauen muss, dass man die gesetzlichen Fristen einhalten kann und möglichst alles in einen sportlichen Terminplan einpacken kann. Auch die Überschätzung des eigenen Know-hows, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, weshalb oft darauf verzichtet wird. Und das ist auch sehr schwierig einzuschätzen, vor allem in der IT-Branche, wo es sehr schnelle Wechsel gibt. Kann es sein, dass wenn ich alle acht bis zehn Jahre dieselbe Lösung ausschreibe, eben dann noch nicht unbedingt in der Lage bin, die richtigen Kriterien aufzustellen. Weil es sein kann, dass es in der Zwischenzeit Innovationen oder neue Technologien gab. Und diese möchte ich gerne mit berücksichtigen können. Und ich denke, in diesem Bereich ist ein RFE auch wirklich eine Chance, um eben auf solche aufmerksam gemacht zu werden. Ein weiterer Punkt, wieso das, das darauf verzichtet wird, ist eben die Angst vor der Vorbefassung. Und man ist ja schon sehr vorsichtig, welche Daten man rausgibt und auch verlangt von den Anbietenden. Und da werden wir von Stefanie gleich eine kurze Ausführung dazu hören. Vielen Dank, Michel. Ich komme gerne zum juristischen Teil dieses Referats. Bei der Beurteilung, ob ein RFI ein geeignetes Mittel zur Informationsbeschaffung ist, sind jeweils auch die rechtlichen Rahmenbedingungen der Vorbefassung zu prüfen. Ich werde heute in der kurzen Zeit, die wir haben, versuchen, so detailliert wie möglich Ihnen diese rechtlichen Rahmenbedingungen mitzugeben. Ich möchte gerne auf, ein, auf das Bundesgerichtsurteil aus dem Jahre 2005 verweisen, in dem sich das Bundesgericht das erste Mal sehr ausführlich und intensiv mit dem Thema der Vorbefassung befasst hat und die Tatbestandselemente auch für den Ausschluss des Anbieters aufgestellt hat. Wir sehen hier die Definition, was ist unter Vorbefassung zu verstehen. Sie ist sehr, sehr breit gefasst. Es wird eigentlich alles umfasst von Erstellung von Ausschreibungsunterlagen bis hin zu Informationen an die Beschaffungsstelle, womit wir sagen können, ähm, im Vorverfahren, wenn, ein, wenn wir von, als Vergabestelle von einem Anbieter unterstützt werden, fallen seine Handlungen sehr schnell unter diesen Tatbestand. Also ein Anbieter ist sehr schnell vorbefasst in dem Sinne. Ähm, das Bundesgericht hat zudem aber sich dafür ausgesprochen, dass es für, also vom Ausschluss des Anbieters, wenn er vorbefasst ist, auch Ausnahmen geben muss. Ähm, man unterscheidet zwischen zulässiger und unzulässiger Vorbefassung. Ähm, in der neueren Rechtsprechung des Bundesverwaltungs ähm, des, der Gerichte <lacht> ist nicht nur äh, dieses Gericht, der Gerichte allgemein hat sich herauskristallisiert, dass man in eine Einzelfallabklärung geht. Also man beurteilt wirklich: im einzelnen Fall ist eine Vorbefassung zulässig oder nicht. Ich möchte kurz ausholen und ähm, noch auf das GPA verweisen. Ähm, dieses enthält keine Definition der Vorbefassung, aber ähm, die Grundsätze hieraus lassen sich davon ableiten. Wir sehen hier, ähm, das GPA hält fest, dass Beschaffungsstellen nicht auf eine den Wettbewerb ausschaltende Art und Weise ähm, Ratschläge einholen oder annehmen dürfen im Rahmen der Vorarbeiten für eine Beschaffung hieraus ähm, wird klar ersichtlich dass sobald ein anbieter beigezogen wird für diese vorarbeiten er sich natürlich in einem interessens und auch in einem rollenkonflikt befindet denn er möchte einerseits die vergabestelle unterstützen bei ihren bedürfnissen bei den ähm, unter umständen nach ausschreibungsunterlagen gleichzeitig ist er aber auch potenzieller anbieter für die beschaffung ähm, es ist auch klar dass hier die ähm, der Grundsatz der Gleichbehandlung eine tragende Rolle hat in dieser Beurteilung. Ich verweise auch gerne noch auf den Passus, den Wettbewerb ausschaltende Weise. Das ist für uns Juristen ganz wichtig. Hieraus lässt sich ableiten, es wird vom Ausschalten des Wettbewerbs gesprochen und nicht von einer Beeinträchtigung. Das bedeutet, wir haben trotz allem einen relativen Handlungsspielraum, den wir auch nutzen können, um eigentlich auch zu verhindern, dass Anbieter einfach generell ausgeschlossen werden müssen vom Beschaffungsverfahren, wenn sie denn vorbefasst sind. Die Grundsätze des GPA wurden im Artikel 21a der Föb übernommen und abgebildet, normiert. Demnach schließt ein Auftraggeber, ein Anbieter vom Beschaffungsverfahren aus, wenn dieser bei der Vorbereitung der Beschaffung mitgewirkt hat und der dadurch entstandene Wettbewerbsvorteil nicht mehr ausgeglichen werden kann. Hier ist wichtig zu wissen, das Kriterium ist der entstandene Wettbewerbsvorteil. Sie haben im Artikel 2 die Auflistung der möglichen Mittel, die Sie ergreifen können. Das sind Verlängerung der Mindestfristen, Publikation der Vorarbeiten. Das Ergreifen dieser Mittel ist nicht gleichbedeutend mit dem Ausgleich des Webbe also entstandenen Wettbewerbsvorteils des Anbieters. Es ist wirklich im Einzelfall zu prüfen, ob dieser ausgeglichen werden kann. Der Wettbewerbsvorteil kann einerseits in einem Wissensvorsprung bestehen des Anbieters, den er eben durch die Vorarbeiten ähm, erhält, oder natürlich auch ähm, in der Beeinflussungsmöglichkeit der Ausschreibung, die folgen soll. Ich habe es eingangs erwähnt, die Gerichte unterscheiden zwischen zulässiger und unzulässiger Vorbefassung. Ich habe Ihnen hierzu eine Definition erstellt. Wenn ich von qualifizierter Vorbefassung spreche, dann meine ich die unzulässige Vorbefassung. Also In dem Fall können Sie diese beiden Begriffe als deckungsgleich ansehen. Es ist immer im Einzelfall zu prüfen, wenn ein Anbieter für die Vorarbeiten einer Beschaffung beigezogen wurde, ist der entstandene Wettbewerbsvorteil des Anbieters in einer solchen Intensität, dass ein wirksamer Wettbewerb gar nicht mehr möglich ist. Ich gebe Ihnen hierzu zwei Beispiele. Wenn Sie eine Datenbank ausschreiben möchten, ähm, brauchen Sie vom bestehenden Anbieter die Dokumentation des Ist-Zustandes. Diese veterinnen erstellen, dadurch entsteht ihm natürlich ein Wettbewerbsvorteil. erkennt den Ist-Zustand. Wenn Sie jetzt aber im Rahmen der ähm, äh, Vor ähm, Beschaffung, wenn Sie im Rahmen der nachträglichen Beschaffung diese Dokumentation publizieren, kann dieser Wettbewerbsvorteil wieder ausgeglichen werden, denn der bestehende Anbieter weiß nichts über Ihre zukünftigen ähm, Anforderungen. Er weiß nicht, möchten Sie bündeln, was möchten Sie in Zukunft beschaffen. Er kennt den Ist-Zustand und dieses dieses Dokument kann den Anbietern im Rahmen der Beschaffung auch ähm, also einfach mitgeteilt werden. Anders ist die Situation, wenn der Anbieter ein Leistungsverzeichnis sehr selbstständig erstellt. Ähm, und er dies in einer Art und Weise tut, dass die Vergabestelle, ähm, um Informationen über die, das Leistungsverzeichnis zu erhalten, auf den Anbieter zugehen muss. Dort ist, ist das ein Wettbewerbsvorteil, den kann man praktisch nicht mehr ausgleichen. Ähm, der Anbieter hatte in diesem Fall sehr, sehr lange, in den meisten Fällen lange Zeit, sich ausgiebig mit den ähm, Anforderungen, mit den Kriterien der Vergabestelle auseinanderzusetzen. Unter Umständen konnte er die das Verzeichnis sogar auf seine, auf seine Produkte zuschneiden. Das wäre jetzt ein Fall, in dem in der Regel ein Ausschluss des Anbieters erfolgen müsste. Ich gehe kurz noch auf die Rechtsfolge der Vorbefassung ein, so wie Sie das Bundesgericht ähm, präsentiert hat in seinem Urteil aus dem Jahr 2005. Wichtig für Sie hier zu wissen, wenn eine der Ausnahmen, eine der vier Ausnahmen vorliegt im Einzelfall, sind Sie nicht verpflichtet, den Anbieter auszuschließen Dann liegt keine qualifizierte Vorbefassung vor. Ganz kurz zu den einzelnen Ausnahmen. Die Nummer 1 finden Sie im Artikel 21a Absatz 1 Litra B der Föb. Das ist eine vom Gesetzgeber normierte Ausnahme. Das ist der Fall des kleinen Marktes. Das ist die Situation, in der Sie einen Anbieter für die vielleicht technische Spezifikation beiziehen müssen, weil Ihnen einfach das Know-how fehlt. Der Anbieter in dem Sinne eigentlich unzulässig vorbefasst ist, der hat einen Wettbewerbsvorteil, jetzt in dem Beispiel, der nicht ausgeglichen werden kann. Aber wenn Sie ihn ausschließen, bleibt Ihnen noch ein Anbieter. Und das ist ein Fall, in dem der Gesetzgeber sagt, hier tritt eben der Grundsatz der Gleichbehandlung hinter dem Grundsatz der wirtschaftlichen, des wirtschaftlichen Einsatzes öffentlicher Mittel zurück. Also in diesem Fall können Sie vom Ausschluss des Anbieters absehen. Es wird wiederholt, auch in der Rechtsprechung erwähnt, dass dies ein absoluter Ausnahmetatbestand ist. Die Nummer 4 finden Sie ebenfalls im Gesetz, das ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe, der Ausgleich der Mittel im Absatz 2 des Artikel 21a ähm, Meistens finden Sie den in Kombination mit der Nummer 2 und 3. Ähm, die sind durch die Rechtsprechung ähm, ausgeführt worden. Das erste Beispiel, was ich Ihnen vorhin genannt habe mit der Dokumentation, wäre ein Beispiel vom, vom ähm, der Wissensvorsprung ist zu geringfügig, als dass dem Anbieter ein Vorteil entstehen würde, der den wirksamen Wettbewerb verhindert. Beim zweiten Beispiel können wir ähm, die Mitwirkung an der Vorbereitung ist von untergeordneter Natur, wäre dann eben jetzt nicht der Fall, wenn der Anbieter selbstständig weitgehend das Leistungsverzeichnis erstellt. Seine Mitwirkung ist nicht mehr untergeordnet. Er hat ja, als Projektleiter dies so ähm, erstellt und in dem Sinne wäre das ein Fall, in dem eben diese Ausnahme nicht greifen würde. Am Schluss möchte ich auf diese Folie noch zu sprechen kommen, die Vorbefassung in der Praxis. Wir haben Ihnen hier die einzelnen Handlungen der Anbieter zusammengestellt, grob natürlich. Bei Einzelauskünften und Ratschlägen urteilen die Gerichte, dass in den meisten Fällen der Anbieter nicht wirklich einen Vorteil daraus ziehen kann, deswegen in der Regel auch kein Ausschluss. Bei Marktstudien, Vorprojekten, allgemeinen Studien sind wir, ja, ist schon ein problematischer Kreis, aber auch dort sagen die Gerichte, der Ausschluss, Ausschluss ähm, ist in dem Sinne nicht ähm, automatisch, sondern im Einzelfall wiederum zu prüfen. Das Bundesgericht selbst hat gesagt, bei Erstellung von Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnissen ist in der Regel der Ausschluss zur, die Folge davon. Beim RFI befinden wir uns in den meisten Fällen in den ersten zwei Bullet Points. Je nachdem, welche Informationen Sie abfragen vom Anbieter. Sind es punktuelle Ratschläge, Einzelauskünfte? Wenn Sie im Rahmen vielleicht von, von Lösungsdesign, vielleicht alternative Lösungsvorschläge abfragen, kommen Sie von der Natur her schon mehr eher in den Bereich eines Vorprojekts. Hier empfehle ich Ihnen einfach stetig, die kritische Überprüfung der Informationen der Anbieter. Denn wenn Sie ähm, die Angaben des Anbieters im Rahmen eines RFI automatisch in die Ausschreibungsunterlagen übernehmen, fallen Sie in den dritten Bullet-Point, welchen in der Regel zum Ausschluss des Anbieters führen muss. Ähm, beim RFI allgemein wirklich zu empfehlen ist die kritische Würdigung der Aussagen und auch ähm, im Rahmen des, einer zukünftigen Beschaffung einfach erwähnen, ohne Präjudiz, werden diese Informationen abgeholt und wenn Sie ähm, die Informationen einholen, natürlich auch das Erwähnen dann bei der ähm, zukünftigen Beschaffung. Als Fazit können wir ziehen, eben nicht jeder Informationsaustausch führt automatisch zu einer qualifizierten Vorbefassung, sondern es ist wirklich im Einzelfall zu prüfen, ähm, ob der dadurch entstandene Wettbewerbsvorteil des Anbieters in einer solchen Intensität vorliegt, dass eben ein Wettbewerb nicht mehr spielen kann. Der wirksame Wettbewerb ist hierbei ähm, der entscheidende Maßstab hierzu. Ähm, aus unserer Sicht kann der RFI wirklich eine sehr gute Möglichkeit darstellen unter natürlich ähm, dem Einhalten der genannten Voraussetzungen, dass dadurch Informationen vom Markt abgeholt werden können. In Situationen, in denen Vergabestellen ähm, ja, punktuell Informationen von einzelnen Anbietern abholen, empfehlen wir dann eher ähm, die Publikation eben auf SIMAP als Arafi. Es ist in dem Sinne zu empfehlen, sämtliche Anbieter vorzubefassen, wenn sie so wollen, als einfach punktuell einzelne Anbieter. Gut, vielen Dank. Ich gebe für die Handlungsempfehlungen an Michelle zurück. Dankeschön. Sie haben jetzt schon einige Handlungsempfehlungen gehört. Wir haben hier noch einige Punkte für Sie zusammengefasst. Eben zuerst gilt es sicher mal abzuklären, ob ein RFI überhaupt sinnvoll ist und zielführend ist für eine Beschaffung oder ob das Know-how anderweitig eingeholt werden kann oder bereits vorhanden ist. Dann sollte man sicher alle Grundsätze einhalten, besonders hier im Hinblick auf die Gleichbehandlung, dass eben wirklich alle Anbieter die Möglichkeit haben, ihre Antworten einzugeben, dass man die dann aber auch prüft und eben nicht eins zu eins in die Ausschreibung übernimmt, sondern dass man wirklich versucht, dadurch einfach das Beschaffungsdesign korrekt aufzusetzen, dass dann möglichst viele auch wieder mitmachen können. Auch können wir allgemein eine Empfehlung abgeben zur Planung des Beschaffungsprozesses, dass man dort wirklich genug Zeit einplant für den vorgelagerten Prozess, dass man eben genug Zeit hat, um auch sämtliche Anbieter zu erreichen und ihr Fachwissen abzuholen, wenn dies notwendig wäre. Für uns ist klar, ein RFI sollte über SIMAP abgewickelt werden. Ich glaube, da gibt es auch andere Möglichkeiten oder Handhabungen, aber das ist sicher zu empfehlen, weil auch die Anbieter, die ein Abonnement auf Simap haben, dann aktiv darüber informiert werden. Aus den Interviews haben wir noch einige andere spannende Inputs bekommen. Es ist jetzt nicht mehr spezifisch auf RFI, sondern einfach für die Durchführung einer Voranalyse. Da wurde unter anderem auch eben das Dialogverfahren erwähnt oder das Durchführen von einem Proof of Concept während der Ausschreibung oder die Durchführung von mehreren Fragerunden. Da geht es eigentlich darum, dass man vielleicht in gewissen Bereichen auch noch fehlendes Know-how hat. Man hat aber genug Know-how, um die Ausschreibung zu starten und kann dann während der Ausschreibung noch weitere Informationen einholen. Man war sich eben einig, dass es das Know-how braucht, aber nicht unbedingt zu welchem Zeitpunkt, dass dieses eingeholt werden muss. Und vielleicht ist das auch eine alternative Möglichkeit oder ein Lösungsansatz, wenn eben die Zeit nicht bleibt, um eine Voranalyse durchzuführen. Gerne möchten wir noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Ähm, einerseits wird Stefanie noch etwas zum, zur Revision von BIP sagen. Und andererseits ist es ein bisschen unsere Wunschvorstellung, dass der RFI mehr standardisiert wird, dass es wirklich auch vielleicht eine Toolunterstützung dafür gäbe oder eine spezifische Funktion im SIMAP. Dass man wirklich durch den Prozess geführt wird, dass alles automatisch protokolliert wird und dass man eben diese Transparenz auch wahren kann, wie es jetzt in der Frage-Antwort-Runde bereits der Fall ist. Dass man wirklich auch die Antworten, die im RFW eingehen, auch wieder anonymisiert publizieren kann und dass somit wieder alle Anbietenden denselben Wissensstand haben können. Vielen Dank. Ich möchte ganz kurz noch auf die Revision böb -Föb eingehen. Wir haben eingangs der Beschaffungskonferenz bereits von Bruno Gigi gehört, dass es eine, eine Anpassung geplant ist des Vorbefassungsartikels und zwar soll dieser neu im Artikel 14 des Bundesgesetzes enthalten sein. Ebenfalls neu eingefügt ist ein Absatz 3, der statuiert dass vorgelagerte Marktabklärungen eben nicht zur Vorbefassung der angefragten Anbieter führen soll. Ähm, aus meiner Sicht ist es ähm, eigentlich eine sehr ähm, wertvolle Änderung, denn es wird einem eigentlich auch so bewusst, dass dem Gesetzgeber, auch dem Bundesrat, der ist sich um die Problematik der Vorbefassung bewusst und er ist sogar bereit auf Gesetzesebene ähm, eine Ausnahme des Ausschlusses auch im Sinne der Vorbefassung ähm, zu statuieren. Aus meiner Sicht wirklich eine, ja, ich glaube auch eine, eine wertvolle Entwicklung für die Anbieter, aber auch für die Vergabestellen. Gut, damit sind wir am Ende der Präsentation angelangt. Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen weiterhin eine spannende Beschaffungskonferenz. Vielen herzlichen Dank, Frau Pfister, Frau Bücher. Ich versuche, Ihre schon ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Alles ist riskant, aber es gibt Sachen, die weniger riskant sind. Je mehr man sich mit einem Anbieter zusammensetzt, desto riskanter ist es. Je mehr öffentlich man die Marktabklärung macht, desto weniger. Ich äh, hoffe, wir können jetzt in der Frage-Antwort-Runde auf diese und andere Aspekte der verschiedenen Marktanalyseinstrumente noch etwas näher eingehen. Wem darf ich das Wort geben? Sie haben bei der... Vorstellung auf die Vorankündigung in SIMAP verwiesen als Verfahren. Was würde für eine ganz normale Ausschreibung sprechen im SIMAP mit dem Verweis darauf, dass es ein RF ist, weil dann hätte man den Vorteil, dass man nicht an Fristen gebunden ist für die nachgelagerten Schritte? Also ich glaube, es ist grundsätzlich ein Problem, dass eben im SIMAP keine standardisierte Möglichkeit zur Durchführung eines RFI vorgesehen ist. Ähm, ich habe es selber noch nie so gemacht, dass ich es als Ausschreibung publiziert habe. Ich nehme an, dass man dann auch irgendwann einen Zuschlag publizieren sollte, was vielleicht auch auch etwas eine Schwierigkeit darstellen könnte. Aber ich denke eben für die Anbieter ist es auch immer wieder anders, wie das daherkommt und deshalb sehr schwierig und ich denke, da wäre sicher. Erstrebenswert, dass man eine Standardisierung anstrebt, damit eben alle den Ablauf kennen und wissen, wie man das richtig durchführt, weil im Moment gibt es kein richtig und kein falsch. Ich glaube, alle Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile. Und wir haben es bisher als Vorankündigung gemacht und dann ist auch zu einem gewissen Zeitpunkt dann die Ausschreibung gefolgt. Ich habe ganz kurz das Wort an mich zu reissen, weil ich, weil ich mich beim Thema Simap angesprochen fühle. Ich werde nämlich die Ehre oder das Unglück haben, das sehen wir dann, die... Äh Neue Version von SIMAP, die im Moment entwickelt wird, also in der Rolle des Auftraggebers zu begleiten, die 2019 eingeführt werden wird. Und eines der Ziele wird sein, den ganzen Beschaffungsprozess einschließlich auch äh, eines solchen RFIs völlig elektronisch zu unterstützen. Wenn es also jetzt aus, diesem, aus dieser Runde spezifische Anforderungen gibt, die ich hier gleich aufnehmen kann, dann äh, können Sie dies jetzt. Gerne noch äußern. Heute ist es tatsächlich so, dass jemand nur das Instrument der Vorankündigung kennt. Nur eine einmalige Publikation, ohne Zuschlag und nichts. Und das ist das Instrument, das das häufigste eingesetzt wird, um ein RFI durchzuführen. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, erlaube ich mir eine. Und zwar ebenfalls zum Thema RFI. Können Sie uns, wir, können, wir konnten jetzt aufgrund dieser Präsentation noch nicht so ein ganz konkretes Bild machen, wie also ein RFI konkret aussieht. Ist das ein strikter Fragenkatalog wie bei einer Ausschreibung, der fix zu beantworten ist? Ist das so ein sehr offenes Verfahren, wo die Anbieter alles aufschreiben können, was in den Sinn kommt? Wie gestalten Sie so ein RFI konkret aus? Ja, also zum RFI gibt es Momentan und auch aus unserer Erfahrung ähm, kein, kein standardisiertes, in dem Sinne, ja, kein standardisiertes Dokument. Ähm, wir haben es jeweils so ähm, ausgestaltet mit zwei Fragerunden, also ein Fragekatalog wurde erstellt ähm, und einfach noch als Backup eine zweite Fragerunde. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass ja, sich dass vielleicht auch mit der Zeit eine Vorlage auskristallisieren wird, für den Moment ja, fährt man am besten, wenn man es wirklich auf seine eigenen Bedürfnisse abstimmt. Und die Fragekataloge werden je nach Komplexität größer oder kleiner sein und auch je nachdem, ob punktuell nur Informationen abgefragt werden oder ob beispielsweise auch beim Lösungsdesign alternative Vorschläge angefragt werden. Vielleicht noch als Ergänzung, also meistens wurde das schon so formuliert, dass relativ konkrete Antworten gefordert waren von den Anbietenden und dies hat dann geholfen, das Beschaffungsdesign richtig aufzubauen. Also Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man die verschiedenen Vertragsmodelle abfragt, wenn man merkt, dass es nur Leasing gibt oder nur kauft, dass man das dann richtig berücksichtigen kann, weil bei einer WTO-Ausschreibung kann man meistens nicht so viel offen lassen, man muss ja doch gewisse Sachen vorgeben. Man gibt meistens schon den Vertrag vor, weil man bei den Kanton nicht verhandeln darf. Und deshalb versucht man wirklich das so herauszufinden, dass man eben nicht zu dem Falle kommt, wo man dann gar kein Angebot hat. Das wäre ja dann eben auch nicht so wünschenswert. Ja, ich, ich glaube, meine Erfahrung ist ein bisschen, je weniger oder je konkreter, dass man etwas fragt, desto höher ist die Chance, auch dass überhaupt ein Anbieter bereit ist, mitzumachen. Wenn man zu viel fragt, dann ist das Interesse oder der Aufwand zu hoch und man kriegt vielleicht gar keine Antworten. Sie sehen, es gibt eine breite Palette von Möglichkeiten. Auch hier gibt es weitere Fragen. Entweder. Bitte warten, Sie, bitte warten Sie kurz, bis ich mit dem Mikrofon da bin. Danke. Eine Frage zum Thema Vorbefassung. Kann ein Lieferant der bestehenden Lösung, der gleichzeitig Anbieter ist, für die neue Lösung vorbefasst sein? Frau Bucher, ich denke, das sind Sie angesprochen. Genau. Also Es gibt einerseits die Möglichkeit, einfach dass, dass er bestehender Anbieter ist und die Lösung wird neu ausgeschrieben. Kommt vielleicht dem Beispiel nahe, das ich gebracht habe mit der Datenbank. Er hat einen Vorteil, dass er der bestehende Anbieter ist, aber wenn er keine Ahnung hat, was die Vergabestelle als nächstes plant, wenn er da nicht beigezogen wird, ist die Vorbefassung so gering, dass sie in dem Sinne ähm, nicht zu einer unzulässigen Vorbefassung führen kann. Bei Daueraufträgen ähm, ist das anders. Dort hat ein Anbieter natürlich ein Wissen, das die anderen nicht haben als bestehender Anbieter. Und dort haben sich die Gerichte und auch die herrschende Lehre ganz klar dafür ausgesprochen, dass dies dem Anbieter nicht zum Nachteil ausgelegt werden darf. Bei Daueraufträgen gilt der bestehende Anbieter nicht als vorbefasst, wenn er nicht irgendwie ähm, bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen oder eben Leistungsverzeichnisse beigezogen wurde. Gut, danke. Ich erlaube mir die Frage zu wiederholen. Definieren Sie bitte Daueraufträge? Ähm, ja, ich meine hiermit analoge Aufträge, die einfach in Jahresabständen ausgeschrieben werden, also von der Leistung her identisch, das meine ich damit. Vielen Dank. Herr Bühler, Sie hatten noch eine Frage. Als Mann in beiden Welten, äh, öffentlich und privat, wie ist es dann mit RFI? Zahlen Sie den? Sind Sie bereit, etwas zu zahlen? Wäre es taktisch vielleicht geschickt, da ein Preisschild daran zu tun? Ich habe bis jetzt keine... Keine RFI durchgeführt, wo man es vergütet hat, ähm, darum auch vielleicht meine Idee ist eben eher klein zu halten, damit man trotzdem äh, Antworten erhält. Ähm, ja, wie machen Sie es in der Privatwirtschaft oder vielleicht auch haben Sie schon mal von CAIO ähm, RFI vergütet gemacht? Die RFI, die wir durchgeführt haben, haben wir nicht vergütet und auch darum nicht, weil wir eben versucht haben, sie kurz und knapp zu halten, in der Form von Fragekatalogen, die man mit einem vernünftigen Aufwand äh, beantworten kann. Uns ist aber bewusst, wenn wir je eine RFI durchführen müssen, wo es echte Konzeptarbeit, Studien zu erstellen gäbe, dann müssten wir sicher über eine Vergütung reden. Also aus der Erfahrung war es nicht ein Problem, dass die Anbieter keine Daten liefern wollten. Bei mir war das eher umgekehrt. Ich war ja als neutrale Stelle... Da namentlich erwähnt und ich konnte mich vor Telefonanrufen kaum retten und das Interesse war sehr hoch und die wollten alle ihre Antworten eingeben und ich habe dann einfach gesagt, ich will nur den Fragekatalog beantwortet haben und sonst nichts und da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir noch eine Belohnung hätten aussetzen müssen, aber es kommt sicher auch auf den Einzelfall an. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, erlaube ich mir noch eine Abschlussfrage an, an Herrn Heffeliger, vielleicht auch an die beiden Damen. Sie haben jetzt darauf hingewiesen, dass es all diese Methoden gibt, aber Frau Frau Bucher, Sie haben uns dann auch die Paragrafen vor Augen geführt, mit denen man uns drohen kann, wenn wir einen Fehler machen. Haben Sie schon einmal einen Fall erlebt, wo es wirklich schief gegangen ist? Oder könnten Sie im Gegenteil sagen, nein, alle Ihre Erfahrungen mit Marktanalysen bisher zeigen euch auf, es ist viel Lärm um nichts, die Gefahr ist gar nicht so groß. Mich hatte auch schon oder schon mehrmals Rekurse auf Ausschreibungen, wo ich dabei war. Der Rekord ist drei Rekurse von drei unterschiedlichen Firmen. Das Thema, dass es wirklich aufgrund, dass die Vorbefassung kritisiert wurde, kann ich mich irgendwie nicht erinnern. Da wurde immer auf alles geschossen, was irgendwo, irgendwo erwähnt war. Dass konkret jetzt eine dieser Maßnahmen so kritisiert war, kenne ich eher nicht. Vielleicht eher umgekehrt. Auch eine Art Vorbefassung dann, dass man ein Kriterium, technische Kriterien oft formuliert, wo dann einer ähm, sagt, ja, aber das ist jetzt genau auf Anbieter XY ausgerichtet, weil der löst das genau so. Und das ist natürlich, vielleicht kann man das darunter fallen, ich würde dann eher sagen, ja, man hat eben noch viel zu wenig gemacht, sonst hätte man gemerkt, dass diese Anforderung eigentlich nur Anbieter XY erfüllen kann und man hätte etwas breiter schauen müssen. Also ich hatte auch noch nie eine negative Erfahrung mit einer Marktanalyse, aber ich habe es einfach schon erlebt, dass die Anbieter dann bei der Ausschreibung nicht mitgemacht haben, weil sie einfach fest davon ausgingen, dass sowieso der bestehende Anbieter gewinnt, auch wenn das überhaupt nicht die Absicht war. Und das ist dann ein bisschen mühsam, dann kann man noch lange Marktanalysen machen, wenn der Anbieter davon überzeugt ist, dass er keine Chance auf den Zuschlag hat, dann wird er kein Angebot einreichen und da Gibt es vielleicht auch noch Lösungsvorschläge aus dem Publikum, wie man das lesen könnte? Vielen Dank und um mit einer positiven Note zu enden. Auch wir im KAI hatten noch nie ein Problem, noch nie eine Beschwerde jedenfalls wegen einem Rf oder einer Marktanalyse. Also die Zeichen sind auf Grün. Wagen Sie das bei Gelegenheit mal, wenn Sie Beschaffungsstelle sind. Damit danke ich den Referenten ganz herzlich für ihre Auskunftsbereitschaft und ihr Wissen, das sie gezeigt haben. Ich bitte auch noch Herrn Bühler kurz nach vorne zu kommen, dass ich Ihnen noch den flüssigen Dank der Konferenz überreichen kann. Vielen Dank.